Hallo, wir sind heute bei Schia. Bei mir ist Frau äh, Schulz und Frau Krause. Ähm, was ist Schia genau? Was macht ihr hier? Also Schia ist selbsthilfeinitiative Alleinerziehende und wir sind eine Beratungs- und äh, Kontaktstelle für Alleinerziehende und deren Kinder. Wir gehen ja gerade ein bisschen eben auf dem Spur, was selbstbestimmtes Leben für den Einzelnen bedeutet. Mit, bei äh, Single-Eltern und auch mit Kindern, was heißt für euch das selbstbestimmtes Leben? Das heißt, dass es gesellschaftliche Rahmenbedingungen gibt, die dieses selbstbestimmte Leben ja erstmal ermöglichen müssen. Das heißt Steuergerechtigkeit, das heißt auch Gerechtigkeit, was quasi die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist, also unterstützende Bedingungen, die es ermöglichen selbstbestimmt Einkommen zu erwirtschaften. Das heißt ähm, auch für mich, dass das Familienrecht so ausgestaltet wird, dass es alleinerziehende Eltern beispielsweise unterstützt und fördert. Und jetzt komme ich als Politiker ja vorbei. Ähm, was sind so zentrale Forderungen, die ihr an die Politik habt? Also ähm, zum Beispiel dass es ausreichende Möglichkeiten ergänzender Kinderbetreuung gibt, damit auf der einen Seite Eltern bessere Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie haben und dass natürlich die Kinder auch bessere Möglichkeiten der Teilhabe haben, indem zum Beispiel ein Begleitservice ihnen ermöglicht, Freizeitveranstaltungen oder auch Ergotherapie-Termine in Anspruch zu nehmen. Dann äh, auch, dass es in den einzelnen äh, Bezirken hier in Berlin Familienbüros gibt, wo entsprechend für verschiedene Sozialleistungen aus einer Hand eben Beratung und auch Entgegennahme der Anträge halt erfolgen kann. Ähm, das sind so zwei Möglichkeiten oder zwei Forderungen, die wir an die Politik haben. Dann natürlich auch auf der Steuerebene, dass es da eben eine Steuergerechtigkeit für dieses Familienmodell gibt. Dann natürlich auch, dass es in dieser Stadt Möglichkeiten gibt, ähm, wenn eine Trennung und Scheidung erfolgt ist, im Kiez wohnen bleiben zu können, dass die Kinder dort ihr Umfeld behalten und dass entsprechend dann eben auch äh, Wohnungen in bezahlbarem äh, Umfang da sind. Und natürlich auch eine Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz in dieser Stadt. Ähm, das sind so einige Möglichkeiten oder einige nicht Möglichkeiten, sondern ähm, Rahmenbedingungen, die wir sehen, damit eben ähm, dieses Familienmodell ähm, selbstbestimmter gelebt werden kann. Ein herzlichen Dank. Danke für einen tollen, engagierten Kampf und ja. danke, dass wir da sein durften. Bis dann. Ja, vielen Dank auch.